Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf Improve Wi-Fi. Heute mit einem Vergleich der beiden Studiengänge BWL und Wirtschaftsinformatik. Für den Fall, dass du dir die Frage stellst, soll ich lieber BWL studieren oder Wirtschaftsinformatik? Wie du mit einem Blick auf die Inhalte dieses Kanals sehen kannst, bin ich persönlich ein sehr wirtschaftsinteressierter Mensch und interessiere mich unheimlich stark für den Kapitalmarkt, insbesondere natürlich für den Aktienmarkt. Nichtsdestotrotz studiere ich derzeit Dual Wirtschaftsinformatik. Wie es zu diesem Weg bzw. zu dieser Entscheidung kam, erzähle ich in meinem Erfahrungsbericht über mein duales Studium der Wirtschaftsinformatik. Um, long story short, ursprünglich hatte ich mich sogar für digitale Medien beworben, wurde dort im letzten Bewerbungsschritt allerdings abgelehnt und erhielt das Angebot für einen Platz als dualer Student der Wirtschaftsinformatik zu einem zweiten Bewerbungsgespräch wiederzukommen. Ich hatte mich also nie direkt für ein duales Studium der Wirtschaftsinformatik beworben, hauptsächlich aus dem Grund, dass ich dachte, man muss bereits programmieren können, um etwas in Richtung IT zu studieren, was absolut nicht stimmt, wie ich jetzt aus eigener Erfahrung berichten kann. Die Hintergrundstory zu meiner Studienwahlentscheidung erwähne ich deshalb, weil ich mich ebenfalls nicht, zumindest nicht mit letzter Eifer, für ein duales studium im Bereich BWL beworben habe, abgesehen von einem kleinen Intermezzo mit der HSBC-Bank, wo ich zum Vorort-Test nicht im Anzug erschienen bin und innerhalb des Tests ein Essay geschreiben musste und aus den vorgeschlagenen Themen nicht das Themen investieren genommen habe, sondern Atomkraft gewählt habe. Ich glaube, das war so ein kleiner Strick, oder ein kleiner Test im Test, dass man halt auch das Thema nimmt, was mit dem Berufsbild zu tun hat und nicht das, wo man eventuell die meisten Argumente zu hat. Ja, warum habe ich mich nicht bei zahlreichen anderen Firmen für ein duales Studium im Bereich BBL oder Financing beworben? Der Grund ist, die Konkurrenz bei BWL ist ziemlich hoch auf dem Arbeitsmarkt. Derzeit studieren laut Statista 243.000 Menschen in Deutschland BWL. Damit ist BWL mit deutlichem Abstand vor reiner Informatik das beliebteste Studienfach. Im Vergleich dazu studieren Verhältnis wenige Menschen Wirtschaftsinformatik, nämlich nur etwa ein Viertel mit einer Zahl von 66.000. Dieses Verhältnis bzw. die Tatsache, dass BWL so beliebt ist als Studienfach, ist auch keine Neuheit, sondern bereits seit einigen Jahren so. Den Grund für diese Verhältnisse sind bestimmt vielen bewusst, BWL ist das Fach, was man anfängt zu studieren, wenn man nicht weiß, was man später <lacht> genau machen möchte. BWL ist allgemein und einem stehen danach die Wege offen, um sich innerhalb der Betriebswirtschaft selbst zu spezialisieren, wie zum Beispiel auf Controlling oder aber auf BWL in Bezug zu einer bestimmten Branche wie Banking oder Tourismus, also man kann BWL danach nochmal zu vertiefen und dann hat man auch sehr gute Karrierechancen und kommen wir jetzt aber dann mal zum ersten Nachteil eines BWL-Studiums, zumindest bei einem normalen und nicht beim dualen Studium ohne Master, also ohne Spezialisierung. Es ist karrieremäßig, glaube ich, schwierig im Bereich BWL, insbesondere dann, wenn man während des BWL-Studiums nicht die besten Noten und Praktika hatte, wo wir auch schon beim zweiten Punkt wären, die Unabdingbarkeit von Praktika. Wer mit einem BWL-Studium, also einem normalen BWL-Studium, besonders schnell karrieremäßig voranschreiten möchte und schnell ein hohes Gehalt haben möchte, der sollte und muss sich nicht nur um Topnoten bemühen, sondern vor allen Dingen viele Praktika am besten mit prestigeträchtigen Arbeitgebern absolvieren. Und schauen wir nun, wie das Ganze beim Studiengang der Wirtschaftsinformatik aussieht. Hier haben wir in der Regel ein 50-50-Verhältnis zwischen betriebswirtschaftlichen und informatiklastigen Lernhalten. Ein Bachelorabschluss der Wirtschaftsinformatik hat deshalb auch ein ganz anderes Profil als ein BWL-Abschluss, insbesondere was die Wahlmöglichkeiten und Aussichten beim Berufsanstieg Einstieg angehen. Welche fachlichen Unterschiede und Gemeinsamkeiten es gibt, werde ich im zweiten Teil dieses Studienvergleichs noch erläutern. Die fachlichen Unterschiede machen sich auch in der Art des Bachelors bemerkbar. Ein Studium der Wirtschaftsinformatik ist aufgrund der mathematischen bzw. Informatikinhalten in der Regel ein Bachelor of Science Studium, während ein gewöhnliches BBL Studium, soweit ich weiß, insbesondere aber wenn es mehr in Richtung Wirtschaftswissenschaften geht, ein Bachelor of Arts. Und hier schlagen wir wieder den Bogen zum Thema Berufseinstieg. Hier ist es meiner Meinung nach leichter mit einem Bachelor of Science einen Platz zu finden als mit einem Bachelor of Arts. Zumindest was das Gehalt betrifft, gerade in den Branchen, wo es um technische und mathematische Themen geht, kann am meisten Geld verdient werden und in technischen und mathematischen Feldern ist es nun mal so, dass Bachelor of Science Abschlüsse eher nachgefragt werden als Bachelor of Arts Abschlüsse. Ausnahmen stellen natürlich die Bachelor Absolventen dar, welche gute Noten vorweisen können und am besten auch noch gute Praktika mitbringen können. Bei durchschnittlichen oder sogar unterdurchschnittlichen Absolventen es ist es in einem sowohl wirtschaftlichen als auch technischen Umfeld immer leichter den Berufseinstieg zu finden, wenn man ein Bachelor of Science vorzuweisen hat ähm, oder vorweisen kann, weil man neben der Wirtschaft noch mathematische und technische Inhalte gelehrt bekommen hat. In einer Unternehmenswelt, in welcher immer mehr Buchhaltungsaufgaben durch Prozessautomatisierung verloren gehen, werden neben den buchhalterischen Fähigkeiten, vor allen Dingen Fähigkeiten im Bereich der Digitalisierung und Automatisierung wichtiger, wo jetzt und in Zukunft erst recht Ingenieure und Informatiker nachgefragt werden. Wenn du also nicht bereit bist, überdurchschnittliche Noten zu schreiben und deine Semesterferien für gute Praktika zu opfern, dann solltest du meiner Meinung nach dual BWL studieren. Ansonsten wird es ja ohne Spezialisierung im Master schwierig beim Berufseinstieg. Du wirst zwar vermutlich einen Job finden, aber ob die Bezahlung die Arbeit an sich dort so äh, dir so gut zusagt und wie deine Perspektiven dort so sind, solltest du dir auf jeden Fall ähm, ja mal ein paar kritische Fragen selber stellen. Wenn du hingegen Wirtschaftsinformatik normal studierst, wirst du es auf dem Arbeitsmarkt als Berufsanfänger einfacher haben. Und das auch, wenn du nur durchschnittliche Uninoten hast. Der Vorteil als Wirtschaftsinformatiker oder aber auch als Wirtschaftsingenieur ist, dass du sowohl internes Rechnungswesen beherrschst, als auch im operativen Geschäft eingesetzt werden kannst. Und Darüber hinaus hast du durch den Bachelor of Science eher den Stempel aufgedrückt, dass du dich auch in technischen, in technische Themen hineinarbeiten kannst und somit erfüllst du die Bedingung, dass du in der Lage bist, die Automatisierung von Prozessen und eine Erhöhung der unternehmerischen Effizienz mittels IT mitzugestalten. Welche Themen du aus der BWL mit einem Bachelorabschluss der Wirtschaftsinformatik hast, und was du im Modul Wirtschaftsinformatik innerhalb des bachelor Bachelorstudiums lernst, das erfährst du im zweiten Teil dieses Videos. Falls dich das interessiert und du neu auf dem Kanal bist, lass ein Abo da, damit du dieses Video nicht verpasst. In dem Sinne, macht's gut, bleibt gesund und ciao.